In Ihnen wächst der Berufswunsch zum Immobilienmakler heran. Eine sehr gute Idee. Ich kann Ihnen nach 28 Jahren in dieser Branche berichten, es handelt sich wirklich um einen sehr tollen Beruf. Sie werden sehr viele interessante Menschen kennenlernen, Sie werden tolle Immobilien besichtigen und Sie werden einen sehr abwechslungsreichen Tagesverlauf haben. Wichtig zu wissen ist, der Immobilienberuf ist keiner, wo man von leicht verdientem Geld spricht. Es ist eine harte Arbeit wie jede andere auch, wo man mit einem entsprechenden Einsatz auch einen entsprechenden Erfolg erzielen kann. Die Talente, die Sie mitbringen sollten, um erfolgreich Immobilienmakler sein zu können, beginnen bei einer guten Kommunikationsfähigkeit, beginnen dann in weiterer Folge über Verkaufstalente, die notwendig sind, aber auch ganz wichtig, Empathie, auf Menschen zugehen zu können, auf Menschen eingehen zu können. Wenn dieser Weg, dieser Beruf auch für Sie wirklich interessant ist, dann lade ich Sie ein, jetzt mit mir anschließend sich auch mit den Herausforderungen dieses Berufes und mit den notwendigen Ausbildungsschritten, um erfolgreich zu werden, auseinanderzusetzen und freue mich, Sie gleich wiederzusehen.